Dieses Video setzt die Kenntnisse des Expertenniveaus 1 voraus, zumindest siehe links unten. Und schauen wir mal jetzt hier das Additionsverfahren. Wir haben schon lineare Gleichungssysteme gesehen und wir haben äh, zwei algebraische Verfahren gesehen, also das bedeutet mit äh, Zahlen und Symbolen. Wir haben also das Gleichsetzungsverfahren äh, gesehen und das Ersetzungsverfahren gesehen und wir haben auch das, das grafische Verfahren dazu gesehen, wie man ein lineares Gleichungssystem wenn das Gleichungssystem lesen, lösen kann und jetzt sind wir bei Additionsverfahren. Was ist das jetzt wieder? Das Additionsverfahren ist wichtig, weil es das Einfachste bei komplizierteren Gleichungssystemen ist. Zum Beispiel mit Gleich mehreren Gleichungen und Variablen. Solche größere Gleichungssysteme kommen vor allem in Physik und Mathematik vor und wir nicht nur. Wie das Verfahren funktioniert, kann man am besten durch ein Beispiel verstehen. Wie immer machen wir ein Beispiel. Und da haben wir zwei Lineare Gleichungen, 2x plus 3y ist gleich 11, 7x plus 2y ist minus 4. Und wir wollen jetzt wissen, von welchen Werten von x und y diese beiden Gleichungen gleichzeitig äh, stimmen. Ja? Und was macht man hier? Man nimmt zum Beispiel x oder y und die Koeffizienten davon. Entweder nimmt man die Koeffizienten von x oder die Koeffizienten von y. Hier werden wir die Koeffizienten also von y nehmen, also die Zahlen, mit denen y multipliziert wird. Hier ist y mit 3 multipliziert, hier mit 2. Und wir denken einfach, wir nehmen diese Koeffizienten der ersten Gleichung und multiplizieren die ganze zweite Gleichung mit dieser Zahl. Und diese Koeffizienten der zweite Gleichung multiplizieren, sie, multiplizieren wir die ganze erste Gleichung mit der Koeffizient der zweiten Gleichung. Also die 3 geht unten, die 2 geht oben. Ja? 2, 3. Ja? Und das bedeutet, das kann man auch hier sehen, 3 und 2. Und weil es hier plus und unten plus steht, ist nicht notwendig, aber ich mache das jetzt so, weil ich, ich jetzt so weil ich das jetzt schon so geschrieben habe. Und das bedeutet jetzt hier, äh, wenn die das Vorzeichen gleich ist, muss man irgendwie das Gegenvorzeichen benutzen. Ja. Ist aber nicht notwendig, falls das nicht äh, so gemacht wird. Also mal 3 kann man da, das Minus danach denken. Aber machen wir das jetzt so. Das also bedeutet jetzt hier mal 2, bedeutet das Ganze hier mal 2 machen. 2x mal 2, 4x, 3y mal 2, das ist 6y, 11 mal 2 ist 22. Und hier unten das Ganze. Alles hier drin, mal minus 3, also 7 mal minus 3, minus 21x, plus 2 mal minus 3, minus 6y, minus 4 mal minus 3 ist 12. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir das Seite zu Seite hier addieren, dann wird hier plus y minus y, das wird wegfallen. Ja? Und dann wird nur ein x stehen und eine Zahl auf der anderen Seite. Und das wollen wir, damit wir dann x berechnen können. Ja? Und das machen wir hier auch. Also 4x minus 21x, das ist minus 17x. 6x minus 6x, da bleibt gar nichts. Und 22 äh, plus 12, ja, das ist 34. Okay? Also noch einmal, 4x plus minus 21x, das ist minus 17x, plus 6y, plus minus 6y, das ist also... 0, das brauchen wir nicht schreiben, und 22 plus 12, das ist 34. Hätten wir jetzt hier mal 3 gemacht, dann wäre es hier plus 6y, plus 21 und minus 12, und dann hätten wir oben minus machen, unten machen. Das geht auch, ist kein Problem. Ja? Und Zauberei, jetzt haben wir nur x da und eine Zahl auf der anderen Seite. Das bedeutet, wir müssen einfach durch diese Koeffizient von x berechnen, 34 durch minus y, und das ist halt minus 2, und wir haben schon den Wert von x berechnet. Und haben wir das einmal gemacht, können wir sofort auch y berechnen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt äh, diese Gleichung. Diese. Ja. Und setzen wir da für x minus 2, da steht es, 2x plus 3y. Und wir haben für x minus 2 eingesetzt. ist gleich 11. Also 2 mal minus 2, das war x. Das haben wir ersetzt. Das ist minus 4 plus 3y, also Minus 4 muss auf die andere Seite, 11 plus 4, das ist 15, 3y ist 15 also und durch 3y ist 5. Also die Lösung des Gleichungssystems lautet y ist minus 2 und y ist gleich 5. Das kann man auch hier gleich sehen. Da war die Gleichung, das ist das Gleichungssystem, das wir am Anfang hatten und hier in diesem Gleichungssystem haben x durch minus 2 ersetzt und y durch 5. Und tatsächlich, also 2 mal minus 2, minus 4, plus 3 mal 5, 15, das ist 11. Und minus 2 mal 7 ist minus 14, plus 2 mal 15, das ist tatsächlich minus 4. Ja? Also das ist die einzige Lösung des Gleichungssystems. Allerdings kann man ein System auch keine Lösung haben. Oder vielleicht auch unendlich viele. Wie das geht, werden wir in einem anderen Video sehen. Danke sehr.